Oh, hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu let's play Tales was die Definitive edition ja wir sind hier in Jormgen, ne? Äh ja als es noch existiert hat aus irgendeinem grund sind jetzt hier leute mit dem schon alle gesprochen habe und da ist noch nichts passiert ne? außer da drinne, da muss ich nämlich mit jemanden reden weil ich habe mich mal ganz kurz informiert ich weiß ja aber kommt schon fast 300 spielstunden ich glaube ich habe genug gezeigt was ich alles alleine erreichen kann und ja, ich will das Spiel auch mal irgendwann mal zu Ende spielen und ja, das ein bisschen beschleunigt. So, ähm, ich habe nämlich nachgeguckt, was man alles machen kann, nachdem man den finalen Boss erledigt hat. Und da tut sich eigentlich gar nicht so viel aufmachen. Ähm, das einzige, was sich aufmacht, ist noch eine Bonus-Dungeon, wo ich jetzt gerade versuche, dran zu arbeiten. Ich weiß nur, dass ich hier mit jemandem reden muss. Das fängt dann, weiß ich nicht, weil nicht, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das danach weitergeht, ob dann direkt schon eine geöffnet wird, oder ob ich ob mir gesagt wird, ich muss noch woanders hin und irgendwas anderes machen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls muss ich hier irgendwie anfangen. Ich glaube, da war schon ein bisschen mehr, hat man gemacht hat. Ich habe das jetzt nur so überflogen, jetzt nicht alles aufgenommen. Ich weiß nur, was man hier anfangen muss. So und ähm, äh, ich glaube, das Einzige, was sich noch auftut, ist, dass man jetzt hier in diesen, in diese Nekropole heißt das, ne? dass man da jetzt ein bisschen weiter tiefer reingehen kann und einige Titel haben es glaube ich aufgetan ich glaube so Monsterbuch, hat Gegenstände buchen also was also so viel nach dem Durchspielen hat sich gar nicht so geöffnet ich konnte schon weiß sie nicht so 95 Prozent aller Sachen glaube ich schon vorher machen also ja keine Ahnung deswegen kümmern wir uns jetzt darum und wenn ich noch etwas Zeit habe ich noch was anderes machen aber das quetscht dann irgendwo rein, wenn wir die Zeit dafür haben. So, mit dem muss ich reden. Und dann irgendwas passiert da. Wer seid ihr? Reisende vielleicht? Sind wir uns schon mal begegnet? Er hat ja offenbar, er hat es offenbar vergessen. Er hat es nicht vergessen. Es liegt vielmehr daran, dass wir jetzt in der Vergangenheit sind. Ja, in der Stadt geht es jetzt auch sehr geschäftlich zu. Was flüstert ihr denn da drüben? Oh, möchte dir vielleicht eine interessante Geschichte hören. Ich habe keine Zeit, mehr epische Erzählung anzuhören, Opa. Wie aber? Nein, das dauert nicht lange. Das kann ich dir versichern. Na schön, dann lass mal hören. Nun, vor einiger Zeit war ich gerade dabei, in meiner Bibliothek Ordnung zu schaffen. Da kommt plötzlich zwischen den Bücher stapeln und dieses Mal kam eine kleine Maus heraus. Ist nicht zu glauben. Er redet jetzt schon seit zwei Stunden. Äh, könntest du vielleicht langsam mal zum Kernpunkt der Geschichte kommen? meinst du das diesen Teil ist sehr wichtig und nach dazu hoch interessant. Na los kommentiere ich zur Hauptsache. Na schön, also zum Schluss fand ich in einem Bücherstapel ein ganz bestimmtes Buch. In diesem Buch stand folgendes geschrieben: Tief unter einer stein gewundenen Gebirgskette auf dem Kontinent Yusoria schläft eine der die Zeit überwindet. Ja, so, muss ich mir merken, ne? Tief unter einer stein gewundenen Gebirgskette auf dem Kontinent Yusoria. Wenn das schöne fräulein auf eine Reise geht, kommt sie in die vierte Dimension hinab und behütet eine feurige Jugend. Die Liebe des Himmels empfangen, schlüpft sie in einen menschlichen Körper und rebelliert gegen den Himmel. Na, ganz schön interessant, nicht wahr? Findest du? es war eine geheimnisvolle Verkündung. Das ist tatsächlich hochinteressant. Müsst du gerne weiterlesen? Ich kann dir es dir geben, wenn du willst. Macht dir das denn gar nichts aus? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne das ganze Buch sowieso schon auswendig vielen dank max aber bücher wirklich sehr ist der ende des dunkelblauen Kriegers. Ich nicht, sie hätte gegen den Himmel aufgehört sie stammt aus einer anderen welt okay äh, gebirgskette josoria okay ich nehme an da kann man doch nicht irgendwie durch josoria das ist doch wo das spa ist ne? Dieser Kontinent, eine Gebirgskette in usoria Und jetzt den ganzen Kontinent da absuchen, sich irgendwie was finde. Na, guck mal mal. Ich nehme an, dann kommen wir schon zur Bonus Dungeon direkt, ne? Und ja, wie gesagt, dann kommt eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, in Kolosseum kann man auch noch weitermachen, aber weiß nicht. So unglaublich viel Quests scheinen sich nicht geöffnet zu haben, von dem, was ich so gelesen habe also nichts was ich jetzt nicht schon auch noch vor dem finalen bosskampf hätte machen können so wie es ausschaut ähm, ich habe auch nicht gelevelt oder so ich habe die ganzen fähigkeiten von den teufelswaffen hier ich habe natürlich die teufelswaffen ausgerüstet weil die sind voll übermäßig stark und ja äh, er kräne das ist da oben links das gebiet ja und dann gucken wir mal da als der Artefag ist immer noch da oben so, ähm, gebirgskette hier? hier sind viele berge hm. ich irgendwo landen kann ich hier irgendwo rein Ah, Wäre jetzt so gut gewesen, wenn ich direkt die Lösung gefunden hätte oder so? Ne, oder hier ja. hinunter klettern. Oh. Ja, ich kann den Bildern landen. <lacht> Stimmt, ja, gut. Äh, wenn er jetzt noch so allzu lange dauert, dann werde ich natürlich was rausschneiden. Aber ich hoffe, ich finde hier direkt schon was. Okay, ich dachte, ich habe einen Eingang gesehen. Jetzt werde ich paranoid nordost Nordostjusoria, Gebirgskette. Hier sind doch viele Berge. Das muss doch hier sein, ne? Oder? Oh, Achso, das. Ist... wollte schon sagen, was für ein Namen? das ist ja von den, die Heimat von den. Äh, äh, äh, äh, ich habe den Namen vergessen. Schon eine Weile, her, seit ich gespielt habe. Übrigens wieder, ne? Ich habe gesagt, gefühl ich bin hier irgendwie richtig, aber ich finde nur wieder nicht. Ich übersehe schon wieder hier irgendwie was. Gebirgskette von Jusoria. So irgendwie was Verdächtiges sein ja kommen Das ist ja richtig. Ne, das ist hier. Ne, das ist schon wieder ein anderes Gebiet. Süd so, das ist auch noch hier, so. Ja, hier vielleicht muss ich add extra jetzt auch noch nachgucken. Ja, also, was von klar wieder, ich hier nicht von alleine die Lösung finden. Ne? Ja, dann nice. heißt ich muss noch ein Rest nachgucken. Ne? geht trotzdem noch mal hier nach wo hier dieser werte sieht voll verdächtig aus hier so mitten drin. Um. Wo er wird dauert sein? Komm schon. Na. Äh, hier. man ich dachte, da wäre hier richtig sind ja noch berge ist das ist als gebirgskette überhaupt? ich weiß ehrlich gesagt nicht genau was eine gebirgskette ist wenn ich ganz ehrlich bin ja irgendwie ist hier irgendwie so ein eingang keine ahnung weil nicht na gut dann kümmern wir uns erstmal um die andere sache die ich angekündigt habe und zwar ähm, ich habe ja noch einige sachen nämlich Mmh, kann man leider nichts nachgucken. Ähm, gut, wir haben hier nämlich noch Sachen. Äh, das sind alles Sachen, die ich mir per DLC holen konnte. Und das war umsonst. Das konnte man sich nebenbei noch runterladen. Und so wie ich das verstehe, sind das alle DLCs, die man sich hätte kaufen können damals für die Xbox, als das Spiel rausgekommen ist oder PS3 auch damals in Japan. Und da sind einige Sachen drinne die man im Spiel bekommen kann, aber auch einige Sachen, die man nur per DLC bekommen kann, und zum Beispiel hier synthese -Sachen. da sind klamotten hier zum synthesieren hier sind ich habe das extra noch mal nachgeguckt und äh, hier also anpassungssachen zum beispiel anpassungspaket und der name von den charakter gibt uns glaube ich titel zubehör und zeugs dass man auch im spiel bekommen kann und dann gibt es hier noch bonus titel bonus titel sind als dlc kostüme und titel die man ähm, nur per dlc hätte kaufen können was bedeutet diese hier werde ich alle mal aktivieren damit ich die auch zu gesicht bei bekomme und das hier werde ich in ruhe lassen anpassungspaket weil hier könnten titel drin sein die ich auch Hätte erspielen können, glaube ich, und ich will mir keine Sachen erschienen. Ich will eigentlich nur die Sachen haben, die ich sowieso nicht ins Spiel hätte hier holen können. Dann gibt es hier noch Level Up bonusse Wenn ich die aktiviere, dann kriege ich ein paar Level dazu. Ich glaube, das sind insgesamt 30, ne? 10, 20, 30, 40 Level. Oder hier Geld kann ich auch noch holen. Aber das lassen wir alles in Ruhe, weil das ist alles fühlt sich so ercheatet an. Hier kann man Rezepte noch holen. Parameter muss da kriegst es einige. Ich glaube, Kräuter, ne? Kräuter gibt es, glaube ich, auch irgendwo. Ne? Hier bei einigen Sachen kannst du sehen, bekommen. Hier die ganzen Sachen, die hätte ich schon viel früher holen können, aber ist ja blöd. Ne? Und das Level ab bonus ist aber ich auch in Ruhe lassen. Und hier die Bonus-Titel: Das sind alles Sachen, die man ich wünsche, man könnte ja gesagt bekommen, was man da freischaltet, aber so wie ich das verstehe, sind das alles Titel, die man nur per hier hätte kriegen können und ja ich hätte mir die DLCs sowieso gekauft wenn die noch Geld gekostet hätten aber das haben sie natürlich nicht gemacht weil wäre ja voll verlogen weil die haben für man hat das Spiel auch zum ersten Mal rausgekommen ist das erste Mal äh, schon Geld verlangt wenn die jetzt noch mal Geld verlangt dann wäre ja voll irgendwie Link und ja ähm, das hier sind jetzt glaube ich alles titel die man per dlc hätte kaufen können und ja wie gesagt ich hätte mir die so oder so holt also die hätte da so oder so zu gesicht bekommen und die kann ich im spiel nicht freischalten also so ist das die einzige möglichkeit die zu bekommen deswegen aktivieren wir die und deswegen gucken wir uns jetzt mal an hier geht es nicht um logik jetzt die ganze zeit die ich habe das kenne ich Ja, <lacht> Ash. obwohl ich kenne nur in englisch es ähm, ist <lacht> Now is all the time I have. Ja, das ist von Tales of the Abyss ein Kampf gegen Luke. Ne? Äh, einer der Bösewichter aus Tales of the Abyss übrigens. So, Geist des Fettrock-Kriegers. Ein Ritter, der sich vom Militär verabschiedet und sein Bauchgefühl folgt. Okay, verlässlicher Senior-Student, ein Senior-Student, der sand äh, perry High. Okay, Schulkostüme. Ja, gibt es auch immer. 2000-jähriger Wahnsinn. Äh. Ein Minerale, der sich. Äh, eigentlich Frieden wünscht, aber durch sein Versagen Tragödie und Tragödie schuf. Ja, Nämlich mal ist eine Anspielung an irgendeinen anderen Tales of Titel. Ne? So der Samurai, ein Kämpfer auf der Suche nach starken Gegnern, bis sein Seelenrand splitter zu Leuchten begangen. Ah, hey, ist das nicht von sol Calibur Mitsurugi? Ja, ne? ist ja auch von Bandai Namco, stimmt. So, eine goldene Rüstung mit goldenem Willen, die uns nicht die Dunkelheit schneidet. Oh, cool. Schön. Ich frage mich, ob sich auch die Musik ändert bei zum Beispiel den Schulklamotten oder Tales of the Abyss Klamotten. ich bekämpft, vor allem kostenlos. Okay. Okay, das ist ein bisschen mehr casual. Ist jetzt nicht so was, was mich so hier so anspricht bei Yuri, aber, weil das sieht irgendwie interessant aus, aber, auch irgendwie komisch. Sieht irgendwie so aus, als könnte das test symphonie Symphonia oder irgendwie sowas sein. Weiß ich nicht. Ja, ich bleib bei dem Dings. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, weil die Dinger sind umsonst. Wenn ich mir damals geholt hätte, dann vielleicht. Wäre die vielleicht ein bisschen komisch gewesen, aber ja, was willst machen, ne? Und unter, hier? So. So, das Ganze machen wir jetzt noch mal mit allen anderen Charakteren, ne? Stiles Bonus boom mal die mal alle schon aktivieren. Ich meine, ich kann, ich kann mich jetzt nicht beschweren, wenn da einige sind, die mich jetzt nicht so interessieren. Die sind in dieser Version umsonst. Also... naja oh Ich bleibe bei Juris normalen Titel. So. Boom. Haben wir das erledigt. gott gucken wir uns alle an. Die Mädels tue ich mir bis zum Schluss aufbewahren, weil die haben die meisten... In den meisten Fällen immer die besseren so auch gut, falsch so ich nehme an die sind alle dann äh, ganz unten angeordnet ne? campus lakai schulklamotten ne? Kalegianischer kommandant das ist bestimmt auch eine anspielung an irgendwas was ich nicht kenne ne? junge kommandant den schwerarztberg ist könig ist königin und dann treu gegeben traumwanderer oh, da ist wie heißt hat markt Klono oder irgendwie so davon gibt es dauernd irgendwie Anspielungen in tels auf Spielen. So, Helmutige Vesperia, oh, cool, <lacht> sieht ein bisschen komisch, aber aus aber schon heißt der Goldritter auch immer noch am besten finde ich. Man sieht am besten aus. So, Raven, um oh, da lehrer war oh, sehr cool. <lacht> äh, der Orakelkommandant, das ist von Tales Symphonia oder. Ja, nee ja das waren aus äh, äh, test da bist du auch bösewicht könig der eisernen faust ist das ursprünglich mit das von dings von tecken Hayashi Mishima oder jawohl <lacht> geil glorreicher schatten wow okay das sieht cool aus ich glaube da bald für ihn das sieht richtig krass aus Weiß nicht, ob das eine Anspielung wieder an irgendwas ist, aber egal. Da Repeat. Äh, da bin ich mal gespannt. Du brauchst mal eine richtig coole Klamotte. So, du bist schule Mein Gott. Jahre, Jahre, da so. Das ist eine Anspielung an Joe sehe ich gerade. Hm, die rechte an Chef des Chefs der Schule ist Don. Das ist auch so ein Hut. Mein Gott. Sensus General. Wow, what? Das sieht krass aus. Da wärst zusammen mit seinem seelen entgegen. Bester Jungspieler. <lacht> okay. Respeed, hat Was ist das denn? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich will nicht alle in schwarzen Klamotten hier rumlaufen lassen. Ey. Das Kacke. Das sind Helden und keine Edge Lords. Lorelei Schwertkämpfer, das ist von Tales of the Abyss. Luke, okay. Die haben ja voll, die haben ja voll irgendwie, weil nicht verspielt, irgendwie den Kostüm von flint äh, von, äh, von Guy zu geben, weil Guy sieht genauso aus wie Flynn. Nur eine andere Stimme, andere Klamotten. Der sieht, Guy sieht genauso aus wie Flynn, also, warum haben die nicht denen irgendwie die Klamotten gegeben? Ja. Ich möchte leben, egal, wenn mich akzeptiert. Hier bin ich und lebe. Ja. Ich möchte mal Tales auf der Abyss spielen. Ja, das ist ein richtig cooles Spiel. einer der besten Stories, in den ganzen Tales aufspielen hm. Ja, alles klar. Es geht ein Inquisitor. Okay, dat, was sind das für Kostüme? Die kommen mir ein bisschen bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Beträumter Klavierspieler. Okay. So, Erzlord. Oh. Wenn ich das hier mit, mit der hier vergleiche, sieht das irgendwie ein bisschen lahm aus, wenn ich ehrlich bin. So. Estelle. Ich hoffe, irgendwas sieht nicht so gut aus wie das Magical Girl Outfit. Julias Erbe. Tier, hi. Habe nicht? Keine Ahnung. Tier konnte ich irgendwie noch nie. Mochte ich irgendwie noch nie, weiß ich nicht. Weil die glauben, Leute ändern zu können, ihre Familie überkämpfte. Okay. Okay, putzig. Habe ich mir schon gedacht. Schulklamotten halt. Atamo, was für ein Ding? Keine Ahnung. Das ist alles von irgendeinem Spiel, was ich nicht kenne. Eine Serie, keine Ahnung. Abenteuerlustige Valkyrie. Hey, da ist doch von, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber da, der Charakter hieß Valkyrie, glaube ich. Ist, glaube ich, auch von Bandai Namco. Königliches Herz. Oh, das sieht auch cool aus. Schön. Mutation eines Fedrock. Okay. Hab alle diese Klamotten cool. sie gar nicht schlecht aus ehrlich gesagt. ja Ich guck mir jetzt halt so nach und nach an. Jetzt sieht immer noch das am besten aus. So Judisse. Äh. Schulschwester. Okay. Na ja klar. So, Rache, halb Halbelf. Hm. Boah, kommt mir bekannt vor, vom, was ist das nochmal? Um die Tod seines Freundes zu richten. Das ist von Dings, Symphonia 2, ne? Wie heißt der nochmal? den Namen vergessen wir da einzige andere wichtige Hauptcharakter neben den, neben den, äh, neben Emil und Martha. antignosis Vernichtungswaffe. Was? Oh, da ist Dings, wie heißt sie? Kosmos. Ich weiß, wie heißt das nochmal? Xenogier? Irgendwie sowas? Oder Xenosaga? Xenosaga, ne? glaube ich. So, drakonische Lanzenreiterin. Oh, cool. Komplett im Weiß. Ja, sieht aus wie so eine Hochzeitsklamotte, aber. Schön geschneidert so, Ich hoffe ja, diese sind jetzt nicht irgendwie hier irgendwie so angeordnet oder so. Ich gehe es immer nur die letzten. Durch muss jetzt Dings ja war ich auf Screen, wenn ich jetzt nicht sorita Rita, Austauschstudentin, da also sieht auch verputzt sich aus. So, Marine ist Hauptmann. Das sieht auch aus, als könnte ich das irgendwie kennen, aber ich weiß es natürlich nicht. 765 Nachwuchskünstlerin. Aus, oh, das sieht das ist von Idle Masters, oder? Heißt das, glaube ich. also auch von am co die Serie, glaube ich. So, Elementarmeisterin. Oh, das sieht cool aus. <lacht> Der Hut sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, kann man mal machen. Gut. Petty. was komm. Äh, Enkelin des Vorsitzenden. Ja, natürlich. Äh, das legendäre moguls was? Held von Krux ist. Das ist von test Symphonia. Ja, hey, das ist... wie hieß die mal Oder der? Ich glaube, der war... Androgyn, ne? Äh, nee, so hieß... Doch. Mythos, ne? Mythos irgendwas, ne? Legendäre Bohrhauer. Okay. Was ist das? Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Piratenkönigin. So, das muss jetzt gut ausgehen. Oh ja, das sieht gut aus. Ich habe ein neues Kostüm für Petty auf jeden Fall gefunden. Sehr geil. So. weil Kostüme durchgegangen. Haben nicht wirklich irgendwas erlebt, gemacht, gefunden. Würde ich sagen, wir, weiß nicht. Das werde ich dann irgendwann mal nachgucken, wo genau ich dahin muss, was ich machen muss, damit war vorankommen und ja. Vielleicht machen wir im Rest des Parts mit Dings weiter mit der Nekropole, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls sehe ich euch dann bis gleich, weil der Part ist noch nicht vorbei. Also, ja, bis gleich. Okay, dann das heißt unser nächstes Ziel. Hier soll irgendwie noch eine Szene auftauchen, damit sich bonus dungeon irgendwie öffnet also ja lass mal da reingehen ne? gucken was wir hier so finden so. Mann, was war denn das ich glaube es kam vom westen es wirkt ein bisschen anders als ein erdbeben ja es fühlt sich ein bisschen wie ein erdrutsch an es muss dann aber ein mächtiger erdrutsch gewesen sein sehen wir mal nach Okay. Jetzt sagt mir nicht ich muss jetzt extra erstmal hier reingehen damit sich da irgendwie was auftut im westen besten von hier jetzt sagt mir nicht ich muss jetzt extra noch mal nach dings nehmen. hier Ey, jetzt nur weil ich in Dangres nicht reingegangen bin erst da guck mal das war genau da Genau da war er doch, da habe ich das doch sucht, ey. da doch gesucht, Da hat sich nichts gemacht, warum musste ich ihn jetzt extra nochmal nach Dangres, wie bescheuert ist das denn? Äh, mir kommt diese Landschaft hier reichlich merkwürdig vor. Ja, sollte sich denn hier nicht eine Gebirgskette befinden? Das Golden, dass wir in Dangres gehört haben, kam offenbar von hier. Ist damit sagen, dass hier ein ganzes Gebirge eingestürzt ist? Das wäre ja ein gewaltiger Einsturz. Tief unter einen stein gewundenen gebirgsgeld auf den kontinent gesoria schläft einer der die zeit überwindet was stand das nicht in dem buch dass du im jahr bekommen hast ja da könnte das was mit dieser sache zu tun haben gehen wir mal runter und sehen wir uns um weißt du warum war das nicht schon vorher einfach weg ey? warum muss ich denn jetzt extra noch mal nach Dangres gehen um zu sagen ja oh, hier ist eine dingens da ist was passiert ich dachte, hier wäre vielleicht was Neues, aber anscheinend nicht. So, neue Monster. Sieht nicht so aus. Oh mein Gott! <lacht> Soll ich mich mal zeigen, wie stark meine Waffen jetzt sind? Ja, ich habe, glaube ich. gesteuert weil ich mit ihr ihre dinge hier hoch will ihre teufelswaffe und kämpfe ich überhaupt noch viel zu lange Genau, Estelle hat irgendwie die wenigsten gegner erledigt wenn ich mir ihren schaden von ihrer teufelswaffe anschaue deswegen nehme ich mal an hier muss ich noch die meisten leute killen na gut dann gehen wir jetzt da ein ich jemand anderen steuern, weil ich keine Ahnung habe, hat mich jetzt hier erwartet. Flynn. <lacht> Estelle Passt. Nee, hat irgendwie voll wenig Erfahrungspunkte. so irgendeinem Grund. Die überhaupt alle vernünftige Sachen hier ausgerüstet, ja Dem nee. hm. jetzt nicht irgendwie so was wie. Kleinster Schaden nur so ausgerüstet, ne? Ne, Keine Ahnung. Ich glaube, Flynn hat gerade Schaden gemacht, also ja. Na, guck wir mal. Wie allen, die sich noch näher ha wagen. Hahaha. <lacht> Was? Da kriegt man ja eine Gänse auch, nicht wahr? Kommt da raus und zeigt euch. Da scheint niemand drauf abzufahren, heute zu erschrecken. Höchste Zeit damit Schluss zu machen. wie es aussieht, jetzt hier überhaupt niemand. Was willst du denn damit sagen, Estelle? Bestimmt ist es lediglich gut drin, sich, sich verstecken. Ja, das ist es. Wenn ich jemand bittet, aufzuhören, ist es dann nicht eine ganz normale Reaktion, weiterzumachen. Man könnte aber auch argumentieren, dass Warnungen besser beachtet werden sollten. Soweit ihr weit geht, könnt ihr nie wieder umkehren. Dies ist euch gesagt, bevor ihr weg euren Weg fortzusetzen. Dann halten wir lieber an, oder? Ich meine jetzt ja sowieso nicht Stimmt's, Leute? Ja, gehen wir. Sehen wir erst nach und sehen wir uns erst noch ein bisschen genauer um Geister, das ist eure letzte Warnung. Sobald ihr weit geht könnt ihr nicht mehr zurück. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Also wenn mich schon so fragst, bist du bereit? Nein. Klingt ein bisschen, weiß nicht. ich nicht. habe jetzt auch gedacht, wir können jetzt hier irgendwie so reingehen, dann können wir können jetzt halt raus. Da gehen wir mal rein, gucken wir mal. Das soll schon Schlimmes passieren habe ich mich entschieden ich gehe weiter dann geht weiter betreten gleich eine endlos gnadenloses labyrinth dem wir niemals in werden, da ich dort hoffnung verwirrung befällt los geht's oh. das labyrinth der erinnerungen was kenne ich diesen ort nicht das ist saphirs wieso haha ich weiß ja nicht wie die das machen aber ich verstehe was dahinter steckt Steckt denn dahinter Das ist so eine Art von Illusion, klar. tun wir uns also ja aus, also nach richtig herzenlust aus, blabla. Gehen wir müssen ja dann so einen Ort austoben. Die Monster, die euch hier angreifen werden, sich nicht leicht zu bezwingen sein. seit dem Kampf auf der Hut. Oh, es ist gut, dass du wirst. Dankeschön. Du bist sehr rücksichtsvoll. Wir sind auch ohne deinen Rat vorsichtig. Gehen wir. Okay. Was? Eine Münze? Ich dachte, ich komme jetzt da wieder raus irgendwie. Das ist die erste. Was hat das denn mit dieser Münze auf sich? Das ist kein Geld. Um ins Land der Toten eingelassen zu werden, müsst ihr euch zuerst die Einlassgebühr zusammensparen. Hahaha. <lacht> Sagen wir nicht, da warte ich jetzt hier wieder so ein Turtles oder irgendwie so hatte ich wegen den siler spielen hier. Woher kommt diese Stimme eigentlich? Nicht, dass ich Angst hätte oder so. Hey, willst du etwas umkehren? Können wir doch gar nicht, oder? Ich glaube nicht, dass wir es können. Wenn ihr das Land der Lebenden zurückkehren wollt, wäre es klug, Münzen zu sammeln. Wie es aussieht, haben wir keine andere Wahl, als diese Münzen einzusammeln. Es sei denn, wir wollen den Rest unseres Lebens hier verbringen. Lass diese Späßchen. Oh, na schön, gehen wir weiter. falsch galt Glanz und Prüm. Viel aus Gold. Dennoch ist der Besitz strafbar. Dank Carol um die ganze Welt. 行っていた場所はもちろんです ja, そうでもないわよ。見たこと Fass Mit dieser dicken Rüstung. Hi. Okay. Wie stark sollten wir hier? So, Kohle. 5000... Ach, die Gegner hier, hier sollen schwer sein. Was? Okay. Äh, gut, dann nehmen wir Estelle aus. pet Petty rein. Spielen wir. Er hat ja noch nicht so viel Angriffskraft. 3.000. 3.600. Du hast überraschend wenig, Flynn. So, oh, Ruhe. Warte. Warum? Oh. So, da ist ja, wie heißt dieser Ort mal Keine Ahnung. So, oh, du bist stärker. glaube ich. 66. Okay, mache ich mir eigentlich Sorgen, ich bin 100. Okay, ist auch ein neues Viech. So. mal ein paar neue Monster und so finden, ne? 70. Okay, die werden sehr schnell stärker. Hm. Eine meiner Lieblingskombis. Bei den hier und dann den ihr nachsetzen. da. Ich aber nicht so viel Erfahrungspunkte. So. Auch nichts. Wow, ehrlich. Ich habe dich doch eiskalt getroffen. Okay, einige Gegner sind ja voll chillig, normal schwach, aber einige sind mal eiskalt level 70 oder so. So, Ich habe alle Monster erledigt. Kann ich jetzt die Truhe öffnen? Komm schon, darum ist auch noch was ich gerade. Da ist auch ein Ding, an wo ich hin kann. Alle Winkel der Welt. Okay, ich zähne, zähne, zähne, ich oh. orangen Hey, Ah, oh. Gummi. Okay, ich stelle fest, wir müssen alle Monster erledigen, damit wir hier weiterkommen. Äh, damit wir die Thron öffnen können, meine ich. So, und jetzt sind wir mal eiskalt hier. Also, erst hier eins der ersten Gebiete und jetzt direkt ins einen, in eines der neuesten. So, Riesenmantis, 063. 63. Ich kämpfe nur gegen Gegner, die neu sind. Vielleicht mal eine gute Idee. Im Moment, bin ich ja noch stark genug, also. 100 wo ich muss alle gegner erledigen, um die Throne zu öffnen du bist neu glaube ich die sache ist natürlich jetzt wieder die das jetzt nicht ob in jeder truhe irgendwie müll drin ist oder nicht das heißt 11.000 schaden jetzt also nicht ob in jeder tor hier müll drin ist oder nicht ob da jetzt irgendwie so richtig geile sachen dort drin sind deswegen muss ich ja irgendwie alle gegner hier erledigen oh Gott. ich glaube ich sollte hier reingehen wenn ich irgendwie noch stärker bin Wir gucken ja noch mal so ich glaub, sobald ich irgendwie eine möglichkeit habe herauszugehen würde ich das auch machen weil ich nicht weiß wie lange das hier dauert ich soll hier irgendwie weiß ich nicht den letzten boss oder so dieses dungeons finden oder was weiß ich die mehreren bosse weil ich tue halt immer alles mit dem zonenkäfig hier direkt vergleichen aus jetzt grace ist eine menge bosse auf einen warten Bleib bei mir, Flynn. Mein Gott, so viel uns das Fernrohr nutzen. die die die die die die die die die die die die die die die die ich bin Homo. So Na, ehrlich, ich muss jetzt jedes Mal alle Gegner erledigen. Um eine truhe zu öffnen, soll ich mache da jetzt noch einmal mit unserer Truhe oder zweimal, dann immer noch Müll ist dann weiß ich nicht dann lassen wir das. also meine erfahrung mit so bonus dungeon ist immer weiß nicht entweder du hast irgendwie schätze die irgendwie äh, entweder du hast schätze die random generiert sind weil ich voll kacke finde oder die sind weiß nicht gefüllt mit einzigartigem zeug so was ich mir vorstellen wie das funktionieren könnte. Ich gehe rein, ich gehe wieder raus. Alle truhen sind wieder gefüllt und haben irgendwie irgendeinen anderen Müll in sich. Steht ihr? Das bedeutet, wenn ich jetzt alle öffne, wird da irgendwie nichts bringen. Deswegen ja, dass ich nicht so genau wie ich da die Hand haben soll. Ich nehme an, das ist ja unglaublich lang, ne? Du bist auch nicht neu. Ja, gucken wir mal, vielleicht irre ich mich auch mit allen. Ne? D -d -d -d -d -d. Jetzt sind die Gegner ja noch relativ easy. Ich nehme an, das auch wie im Zweifel das heißt, zu sagen in der Nekropole, das ist mehrere Ebenen jede Ebene werden die Gegner stärker und so irgendwie so was. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere doch nur. Hm, spekuliert es jetzt. So Schutzring. Das ist ja schon mal wertvoller. Ich sehe gerade, da kann man in. Was passiert, wenn ich? Ich kann gar nicht hier runter. Okay. Gut. So, da ist schon wieder eine Truhe. Ja, wenn ihr schon wenn ihr schon gegner sind dann bitte ein paar neuere Damit ich auch irgendwie was davon ab gedenken oh nee, es hat nicht dieses vie hat mich ganz am anfang des spiels fertig gemacht hat ja, du bist dumm gedenken grad. Ich habe doch dich analysiert Katusus gedenken. Seit der Post sieht ein bisschen anders aus, glaube ich. Gut, Welle, ach so, Patty. Ich wollte sagen, ich habe doch Rita gar nicht im Team. Okay, ist gut. teufelswaffen tun ja eigentlich nur jetzt weiß ich nicht die kämpfe beschleunigen aber jetzt halt mehr schaden machen so also wirklich einfacher machen ja jetzt auch nicht glaube ich guck alter oh gott nichts okay ganz um mich die ganze am boden zu hauen gar nicht dazu dich anzugreifen nee, ich muss ausweichrolle oder so mal ausrüsten also ich komme nicht dazu den anzugreifen ich, ich lege mich die ganze zeit auf der fresse wegen dem gibt es einfach nicht ja, schon wieder der cool Sag, hat nicht getötet leider. Weil er ist so der Boss, ne? Der mich, der mich voll am Anfang fertig gemacht hat, weil er irgendwie voll umfeld stark war. wird der einer der ersten Bosse war. Ja, ich habe geblockt Ja. Und weg ist das. durch meine Erfahrungspunkte an. Cool. Cool. schön aufgelevelt Das ist was ne? Naja mal die Truhe da. Apfelgummi. Sehr geil. So, aber hier oben sind so Dinger. Das heißt, hätte ich den jetzt besiegen müssen, oder waren die vorher noch nicht da? Ich weiß es nicht. Ich verstehe noch nicht genau, wie das Ding funktioniert. Zeig mal. Wir kämpfen ja gegen Bosse, das ist auch nicht schlecht. da heißt, mehr Erfahrungspunkte, ne? Nur wird eine Menge Schneiderarbeit wenn ich alle hier öffnen will wenn die sich überhaupt lohnen klingen schnabels gedenke oh Mann. vielleicht finde ich ja nur einige gegenstände obwohl mit denen ich neue Sachen erstellen kann, aber ich glaube, ich habe ja schon so gut wie alles erstellt. Ne? Zack, sehr gut. Komm mal, erstmal. Er, einfach irgendwas kochen, keine Ahnung. Ich nehme an, sind noch mehr Gegner, also kann ich die tun noch nicht öffnen? Ne? Nö. da wird ein bisschen zeit ich hier sein glaube ich am liebsten würde ich jetzt erst einmal hier rausgehen noch mal hier reingehen und dann gucken ob die truhen geöffnet bleiben oder ob die sich wieder nachfüllen nicht so meine weil wenn die sich nachfüllen dann ist da dann besteht eine sehr gute chance dass dann nie irgendwie was richtig geiles drin sein wird aber ein Grace ist auch irgendwie anders und, glaube ich, die ultimativen Waffen irgendwie in solche Truhen drin sein, ne? irgendwie so sehr komisch gemacht. Weiß nicht ich hoffe, dass in dem Spiel nicht so ja, das ist wenn irgendwie, weil nicht da mochte ich irgendwie ein Graces, Berseria Serie und so. Er ja, ja und Berseria, Serie, aber das nur wo du, weiß ich nicht, einfach nur Glück braucht, es um irgendwie weil nicht bestimmte Waffen zu holen. Also weil jeder Gegner irgendwie jede Waffe oder jedes Kleidungsstück irgendwie hinterlassen konnte mit zufälligen Sachen, die da drauf sind. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Ich habe lieber geskriptete Sachen. So, äh okay, perfekt. Hi es also viel hin und her waren helms gedenken ich werde auf jeden fall hier neue gegner finden schon mal gut, sehr gut. Oh, sehr geil jemand ah, niemand getroffen. Tun irgendwie nur TP-Angriffe machen. Weil ich nur so viele aber ich würde es jetzt auch nicht so spärlich welche. fangen wir mal nur erst mit einer Combo an. Die <lacht> haben ja echt gar nichts. Hier kann ich auch nicht hin oh mein Gott, viele gegner und ich muss jetzt den ganzen weg noch mal zurückrennen wegen der blöden truhe so. so ihr seid normal voll normal also normal stark ja. Okay. So, was hat jetzt mal hier? Da ist der Ausgang. War jetzt schon vorher da? Ich weiß ja nicht so. Ich renn jetzt. Das war vorher noch nicht da. Gott, ich laufe bestimmt voll im Kreis, wenn ich irgendwie die richtigen oder falschen Dinger ja auswähle, immer ne. Äh, hier ist zum Beispiel auch wieder ein Dingen. Was bedeutet das jetzt? nach Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir ja, mal jetzt zurück. Komme ich jetzt wieder zu dem Ort, wo ich vorher war? Nö, tut sich überhaupt hier so ein Dingen auf? Hier so, ich glaube nicht. So ein Ausgang, du so, Bis jetzt weiß ich noch nicht genau. Jetzt sieht mir nach einem sehr zeitaufwendiges Dungeon aus. Ey. Also ich sollte hier noch nicht reingehen. Na, kommt mal alle auf einmal bitte. Ich wollte eigentlich alle auf einmal eigentlich treffen. Weil ich muss jetzt auch noch jeden Gegner erstmal hier abchecken, ob ich den schon ab oder nicht. Ne? Das gut an der Sache ist, unsere Teufelswaffen leveln hier durch auf. Das ist doch auch was, ne? mehr Gegner wir plätten, desto mehr Schaden machen war Okay. So meine Frage ist jetzt aber: Die können unmöglich funktionieren bei einigen optionalen Bossen. Die Teufelswaffen im Normalfall ist das immer so, du kriegst sie erst oder deren Potenzial wird immer erst freigeschaltet, nachdem du irgendwie irgendeinen Boss oder so erledigt hast. Einen optionalen Boss. Und die haben sich jetzt freigeschaltet, nachdem wir den finalen Boss erledigt haben. Also man könnte theoretisch erstmal die ganzen teufel Teufelswaffen und sich dann die ganzen optionalen Bosse, so wie wir jetzt machen, machen. Ne? Aber die würde ich ja alle voll wegfegen mit den Dingern. Man kann ja irgendwie da nicht stimmen. Ja, viel zu einfach machen, ah, falsch galt kann da drin sein. Okay, äh, du bist den ganz hier. ist ja noch mal Jäger? Okay, ja, wir tun ja einfach mal so gegen Bosse kämpfen. 100, ne, eine Million ist das. habe ich jetzt nicht die ganze Zeit wieder am Boden, so wie das andere? Oh mein Gott, komme her. Ich habe noch ja, sehr gut. Ich finde, ich abziehen. Farbe. da haben schon 300.000 Der Regner wahrscheinlich voll viel Erfahrung, kommt ne? Wäre nämlich gut. Oh, oh, oh. Oh Gott, das heißt bestimmt oh nee, das heißt ich werde irgendwann noch mal gegen alexei wahrscheinlich kämpfen und so ne da ah. ja, freue ich mich ja schon Au. Ich die mystik hat von dem schon mal gesehen ist einfach ausgesprungen ist im zauber oh. ich glaube ich brauche echt juri mit seinen seiner ruhmfähigkeit obwohl er hat da gar nicht mehr ausgerüstet weil er die teufels jetzt hat trägt und die Ruhmfähigkeit fast irgendwie so 30 Punkte. Schlimmste ist, was hier passieren kann, ist, wenn wir hier reingehen und wir so ein paar Bosse plätten ab und so was, alles einstecken und dann landen wir irgendwie, weiß ich nicht beim Boss oder irgendwie so was. Ich habe uns vollkommen zerfetzt. Und ja, wir müssen alles wieder neu machen. Deswegen würde ich lieber erstmal mal einen Ausgang finden, ich hier raus kann, wie mein Fortschritt speichern kann mit dem Leveln und so. Ja. Ja, komm her. Aber jetzt ist ja alles noch nicht so schwierig. Also ein Speicherpunkt wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber ich zweifle dass hier irgendwie einer ist irgendwie. Oh, oh. Lass mich heilen, oh mein Gott, macht er so gut wie keinen Schaden. Also, obwohl du schießt gegen mein Schild, da dürfte mir keinen Schaden machen. Verdammt, du Pieß, oh. ins Gesicht. Okay. was der letzte kampf hat einen riss im gefühl des raums erzeugt vielleicht kommen wir hier nach draußen ihr könnt nicht hinaus das geht natürlich nur wenn ihr den weg bis ganz zum ende zurücklegt die geheimnisvolle stimme klingt ein wenig nervöser als sonst wie es aussieht können wir doch nach draußen du willst doch nicht etwa vorschlagen dass wir zurückgehen nachdem wir schon so weit gekommen sind Manchmal ist Flucht die beste Strategie. Es wäre vielleicht eine gute Idee, zurückzugehen, um neue Kräfte zu sammeln. Wenn ihr diesen Ort jetzt verlasst, müsst ihr bei nächsten Besuch wieder ganz von vorn beginnen. Weil diese Torheit trotzdem begehen. Müsst ihr den Ort verlassen? Ja, will ich ehrlich gesagt. immer fein, für ein Weilchen rausgehen. Wartet! Was ist? Gehen wir jetzt raus oder nicht? Kommt schon. Oh, weh, sie sind kommen ich Muss erst mal. Ich wenn wir nächstes Mal irgendwie noch mal reingehen, dann kann ich ja sehen, ob die Truhen nochmal sich nachgefüllt haben, ob die man den gleichen mist haben oder nicht. Weiß nicht. Ach, Niesen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die, weiß nicht, die Nekropole. Das ist ein bisschen überschaubarer. Ich habe so das Gefühl, dass hier kann sehr nervenzerrend sein. Oder vielleicht das Kolosseum, da können wir auch mal versuchen. Ich glaube, da hat jetzt auch was noch mal aufgetan, so wie ich das gelesen habe. Gucken wir mal. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der gefallen. wenn ihr bitte ein Like, ein Abo, ein, Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Da sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ich bin schon dutzende Male hier eingegangen, habe mich hochgehalten, weil das hier am billigsten und am schnellsten geht. Und jetzt, wo ich mal einmal die Aufnahme nicht an habe, dann kommt natürlich eine Katze ja und hier, warum? Was geht? Das ist eine Karte, nicht wahr? Oder nicht? Einfach nur. Ja, ich habe gerade über all die Orte nachgedacht, die wir auf unserer Reise besucht haben. Oh, ich bin so neidisch. Aber bist du auf deinen Reisen nicht auch in den unterschiedlichsten Orten gekommen? Naja, wir hatten, wir halten uns von Städten und seltsamen Orten fern, deswegen. Ach wirklich? Ja, eine Gaststätte auf Rädern würde in einer Stadt etwas Fehlerplatz wirken, meinst du nicht? Vielleicht. Ja, und wir bleiben auch von den dunklen Wäldern oder tiefen Schluchten und so weg. Solche Orte sind viel zu gefährlich. Ah. Könntest du mir also ein wenig über die Orte erzählen, an denen du warst? Die Orte, an denen ich war? Hm. Ja, bitte, ich würde gerne was davon hören. Naja, dann als erstes wäre da mal die Hauptstadt. Und dann verlesen wir das geheimnisvolle Dorf und setzen unseren Weg fort. Wow, was für, eine Art, was für eine beeindruckende Reise. Naja, wir haben doch eine ziemliche Strecke vor uns. Ach, es wird spät. Oh, tut mir leid, ich habe dir das Zeitgefühl vollkommen verloren. Nein, ist schon recht. Wenn du wieder mal vorbeikommst, kannst du mir ja noch ein paar Geschichten erzählen, oder? Ja klar, ich werde wiederkommen. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was als nächstes passiert ist. Neugierige Prinzessin, okay. weil viele Skits und Sachen, irgendwie, die irgendwie was zu tun haben, mit dass wir die ganze Karte erforscht haben. Ne? So ein neuer Titel: äh, Neugierige Prinzessin, war ne? alles rund um nichts. Zieht dich in seinem Band. Okay, cool. Dann auf weiter wo auch immer weiter ist.